Wir von Baumit, dem führenden Fassadenhersteller in Europa, wissen genau, wovon wir sprechen, wenn es um gesundes Wohnen geht. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung führt ein einzigartiges Projekt durch mit dem Namen Viva Forschungspark – Labor für gesundes Wohnen. Wir haben zehn Häuser gebaut, jedes aus einer anderen Kombination von Materialien. Jedes Haus verfügt über 33 Sensoren, die mehrmals täglich Informationen zur Analyse an ein externes Institut senden. Bislang haben wir in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen mehr als fünf Millionen Daten wie Luftfeuchtigkeit, Wandtemperatur, VOC-Partikel oder akustische Parameter analysiert. So können wir viele Fragen zum Thema gesünder Wohnen beantworten. Das beste Raumklima entsteht durch eine Kombination aus massiven Wänden, hochwertiger diffusionsoffener Wärmedämmung und einer entsprechenden Schicht mineralischen offenporigen Innenputzes. Wir reden nicht nur über gesünderes Wohnen, wir haben es wissenschaftlich getestet. Baumit wird grün. Baumit. Your home, your walls, your health.